Das ehrenamtliche Team von KlarTV hat für Sie im Jahr 2022 3031 erhellende Sendungen produziert. Wohlverstanden, nach wie vor in Ihrer kostbaren Freizeit. KlarTV hat einen deutlichen Zuwachs an Zuschauern auf der eigenen Seite erreicht, obwohl die sozialen Medien weltweit boomen. Das ist für uns ein Grund zum Feiern klarTV verzeichnete weit über eine Milliarde Serverzugriffe auf der eigenen Website. Die Rekordhöhe aller Ansichten seit Bestehen von klarTV registrierten wir im Februar 2022 mit 340.000 Videoansichten pro Tag. In nur 28 Tagen strahlte klar.tv sechs Durchstarter-Sendungen aus, die über 9,5 Millionen Mal angeschaut wurden. Ganz vorne an der Spitze reitet das wichtigste KlarTV Projekt des vergangenen Jahres. Das von Ivo Sasek geforderte weltweite Krisenprofitverbot. Dieser Aufruf wurde untermauert mit 80 schlagkräftigen Geldzurückargumenten, die aus 600 fundiert recherchierten KlarTV Sendungen zusammengetragen wurden. Hunderte Mitwirker beteiligten sich an diesem nie dagewesenen Recherchekonzentrat. Der Hashtag Krisenprofitverbot erzielte 6,5 Millionen Ansichten und die Mitwirkerzahl dieser Aktion wächst bis zum heutigen Tag kontinuierlich an. Dieser weltweite Aufruf wurde in 21 Sprachen übersetzt und ausgestrahlt. KlarTV hat im vergangenen Jahr vor allem seine Internationalität stark ausgebaut. 2.592 Sendungen wurden in anderen Sprachen produziert. Im Vergleich zum Vorjahr hat Kla.TV International ein Wachstum von 20 Prozent erlebt. Was die Reichweite von klarTV in den verschiedenen Sprachen betrifft, verzeichnen wir sogar einen Anstieg von 83 Prozent. KlarTV pflegt mittlerweile 75 fremdsprachige soziale Kanäle. Die meisten davon wurden im Jahr 2022 mit vielen ehrenamtlichen Mitwirkern erstellt. KlarTV führte wöchentliche Workshops mit zahlreichen freiwilligen Helfern durch, in denen sie von Grund auf in sämtlichen Gebieten der Medienarbeit intensiv ausgebildet wurden. Hunderte von Menschen in Tausenden von Sitzungsstunden und Zehntausenden an Arbeitsstunden in ihrer Freizeit. Wir sagen Danke an alle. Wir lieben und brauchen euch. Das Jahr 2022 war für uns von klarTV aber auch von sehr viel medialer Diffamierung, Hetze und realer Verfolgung geprägt. Über 80 Mal wurden wir im letzten Jahr aufs Übelste diffamiert und verleumdet. Unterstützen Sie daher klarTV durch die effektivste aller Werbemethoden, der Mund-zu-Mund-Propaganda und die weite Verbreitung an Freunde und Bekannte. Teilen Sie unsere mit Schweiß und Tränen erarbeiteten Sendungen. Wollen Sie selbst zu einem ehrenamtlichen Mitwirker für klartv werden? Dann melden Sie sich unter www.klar.tv/vernetzung. Die Lügen und Korrumpierungen der Mainstream-Presse sollen weltweit aufliegen. Und nun schauen wir uns noch die Top 20 Sendungsliste aus dem Jahr 2022 an. Medienklagemauer TV entlarvt Medienlügen durch Gegenstimmen. KlarTV. Frei, unabhängig, unzensiert.